Als Axel Springer in Westberlin sein Verlagshaus errichtete, tat er dies unmittelbar an der Mauer. Sie zu überwinden und die Einheit Deutschlands feiern zu können, war ausdrückliches Verlagsziel und DNA der Springer Zeitung. Der heutige Konzernchef heißt Matthias Döpfner und was die Wochenzeitung Zeit aus seinem womöglich privaten Schriftverkehr zitiert, scheint nicht zum Auftrag des Gründervaters zu passen. Die Zeit zeichnet ein Bild eines Medienmanagers. Der Ostdeutsche, recht pauschal beschimpft, und der politischen Einfluss auf die journalistische Arbeit nahm. Benedikt Schepa. Matthias Döpfner, seit zwei Jahrzehnten Deutschlands mächtigster Medienmanager. Er führt den Axel Springer Verlag, zu dem auflagenstarke Blätter wie Bild gehören. Dort kann er schalten und walten. Recherchen der Zeit gewähren nun Einblicke in seine Gedankenwelt. Die Hamburger Wochenzeitung hat interne E-Mails und persönliche Chatnachrichten ausgewertet. Die Kommunikation aus dem inneren Führungskreis von Springer zeichnet das Bild eines Vorstandsvorsitzenden, der politisch interveniert, der seine Zeitung als ein politisches Werkzeug betrachtet, der erkennbare Animositäten gegenüber Ostdeutsche hat, aber auch gegen andere Gruppen. Also jemand, der eine sehr klare politische Agenda hat. Der diese Agenda mit seinen Journalisten diskutiert und auch erwartet, dass seine Zeitung des Verlages diese Agenda umsetzen. Ein markantes Beispiel Döpfners Blick auf die Ostdeutschen. Sein Originalzitat: Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Meine Mutter hat es schon immer gesagt: Die Ossis werden nie Demokraten. Vielleicht sollte man aus der ehemaligen DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen. Das abfällige Pauschalurteil aus Sicht von Thüringens Ministerpräsidenten unverschämt. Es ist unglaublich, aber es offenbart nur eine geistige Haltung, die man jeden Tag, glaube ich, in diesen Blättern auch spüren kann. Also ich plädiere ja dafür, dass man jetzt einen großen Warnaufdruck auf diese Zeitung machen sollte, damit deutlich wird, dass dieses Druckexemplar viel Menschenverachtung enthält. Matthias Döpfner lässt auf Anfrage aus dem Unternehmensinternet mitteilen. Er habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Auch soll der Verlagschef versucht haben, politisch Einfluss zu nehmen über die Bild-Zeitung. Etwa im Bundestagswahlkampf mit einer Ansage gegenüber dem damaligen Chefredakteur und Vertrauten Julian Reichelt. Kann man noch mehr für die FDP machen? Die sollten 16% Prozent mindestens kriegen. Please, stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Die Empörung, nicht nur in der Politik, ist groß. Dieser direkte Eingriff, diese Empfehlungen, diese Weisungen, das verrät eigentlich ein vormodernes Journalismusverständnis, welches übrigens auch unternehmerisch nicht besonders klug ist. Weil wenn man eine Zeitung wie Bild so Ausrichtet auf ein bestimmtes politisches Lager schließt man natürlich andere aus. Matthias Döpfner dazu. Ich bin den Werten dieser Partei sehr nah, aber unsere Journalistinnen und Journalisten lassen sich davon Gott sei Dank nicht beeinflussen. Für das Rechercheteam der Zeit relativierungsversuche. Wir haben nun so viel an Belegen aus der Kommunikation veröffentlicht, dass wir glauben, dass diese für sich sprechen und sich jeder dort ein eigenes Bild machen kann. Matthias Döpfner. Ein Mann, der allem Anschein nach für seine Agenda, seine mediale Macht nutzt. Macht und journalistische Unabhängigkeit. Die Meinung dazu von Stefanie Dott vom Norddeutschen Rundfunk. Wir Medien müssen Chronisten sein, Zeitzeugen der Realität und nicht Missionare eines bestimmten Weltbildes. Worte aus einer Rede des ehemaligen Präsidenten der deutschen Zeitungsverleger, Matthias Döpfner. Derselbe Mann, der als mächtiger Chef des Axel-Springer-Konzerns vom BILD-Chefredakteur gefordert haben soll, mehr für die FDP zu tun oder etwas gegen Angela Merkel zu recherchieren. All das stammt aus Kommunikation, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Es ist gewagt, sie zu interpretieren, ohne den Zusammenhang zu kennen. Aber sie zeigt eine erstaunliche Schamlosigkeit. Offenbar wollte Matthias Döpfner seine eigene Machtposition nutzen, um seine Agenda voranzubringen. Das hat mit unabhängiger Berichterstattung wenig zu tun. Das ist ein Auftrag für Kampagnenjournalismus. Und ich frage mich, wie geht es sonst zu in der Redaktion, wenn der oberste Boss so mit der Verantwortung der Presse umgeht? Wird diese Veröffentlichung für Matthias Döpfner Folgen haben? Wahrscheinlich nicht. Der Grund dafür ist schlicht, er kann sich quasi nur selbst entlassen. wenn er ist Miteigentümer des Unternehmens. Seit Friede Springer ihm nicht nur Anteile, rund eine Milliarde schwer, sondern auch ihre sämtlichen Stimmrechte geschenkt hat, kann keine Entscheidung ohne Döpfner getroffen werden. Das ist das eigentliche Problem. Ein Medienunternehmen mit einer vollkommen ungesunden Machtkonzentration. So wird der Fisch wohl auch weiter vom Kopf her stinken, von einem Kopf, der sich öffentlich gern als Verfechter der journalistischen Unabhängigkeit gibt, für deren Wert ihm offenbar das Bewusstsein fehlt.